Ach, guck mal da, die zwei, die sind doch vom Landesjugendkonvent. Genau. Ja eben, die können wir gleich mal fragen, wie funktioniert denn euer Landesjugendkonvent? Das ist eigentlich ganz einfach, aber wie funktioniert eigentlich die Landessynode? Das können wir euch erklären. Da, da könnten wir uns doch vernetzen. Genau, dann lass mal machen. Ja. Mhm. Ah. Ja. Wir sind der e you <small noise>